Das hier ist die deutsche Fassung des OECD Lernkompass 2030 und in diesem, ich guck mal nach, ich glaube 120, 116 Seiten umfassenden Werk wird sehr gut ausdifferenziert, was die 21st Century Skills denn konkret bedeuten können. Wir möchten mit Kerstin Wilmers sprechen, die die deutsche Übersetzung maßgeblich mit auf den Weg gebracht hat. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Du bist Vorständin bei Global Goals Curriculum e.V. Es gibt ein ganzes Netzwerk noch dahinter, da wollen wir auch noch drüber sprechen, aber fangen wir vielleicht ganz einfach in der Mitte an. Was ist der OECD-Lernkompass? Der OECD-Lernkompass ist ein Rahmenkonzept für das Lernen, äh, der die Kompetenzen beschreibt, also das Wissen, die Skills, die Fähigkeiten und Fertigkeiten und die Haltung und Werte, die es braucht, damit ein Kind oder ein Jugendlicher, eine Jugendliche ähm, sich einsetzen kann für ihr Persönliches, aber auch das gesellschaftliche Wohlergehen. Wohlergehen ist ja ein ganz zentraler Begriff da drin, das Wellbeing. Wie ist das da verankert, verortet, was bedeutet das? 2015 hat sich die, die, die OECD die Frage gestellt, wie Bildung heutzutage aussehen muss. Und die OECD hat ja auch den Better Life Index herausgegeben und da wird ja das individuelle Wohlbefinden, aber auch das gesellschaftliche Wohlergehen beschrieben. Im Englischen heißt das einfach Wellbeing als Ziel, als gesellschaftliches Ziel. Und die Herausforderung ist die Bildung, Schulbildung, aber auch andere Bildung in anderen Bildungskontexten, das Lernen so zu gestalten, dass Menschen Kinder und Jugendliche, aber auch alle erwachsenen Menschen, in die Lage versetzt werden, für sich persönlich das eigene Leben zu gestalten, aber auch die Gesellschaft um sie herum. Also das hat ein, da steckt ein richtiger gesellschaftlicher Auftrag dahinter. Wir gehen es jetzt mal kurz durch. Wir schaffen natürlich nicht, in fünf Minuten Interview 116 Seiten zusammenzufassen, aber vielleicht so ein paar zentrale Stops in dem ganzen Werk. Das eine ist der Begriff Student Agency, der ganz wesentlich ist. Was bedeutet das? Die Student Agency ist im Grunde genommen das Ziel, das Zielbild, das der Lernkompass formuliert. Und zwar geht es da um die Gestaltungskompetenz und die Handlungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler, In der Lage zu sein, das Leben zu gestalten, die Gesellschaft und Verantwortung dafür zu übernehmen. Auch für das eigene Lernen, was ein ganz wichtiger Aspekt natürlich in der jetzigen Situation ist. Ähm, verbunden ist das Konzept der Student Agency mit der Co-Agency. Das heißt, diese Student Agency kann sich nur im Zusammenwirken mit dem Umfeld der Schülerinnen und Schüler entwickeln. Das heißt, mit in den Gemeinschaften, in denen sie sich bewegen, den Familien, den Schulen, den Gemeinden, den Vereinen und in Interaktion mit den sie umgebenden Menschen, also den Eltern, den äh, Geschwistern, den Freunden, Gleichaltrigen, ähm, den Lehrkräften natürlich und auch allen anderen, mit denen Sie in Ihren Gemeinschaften zu tun haben. Diese Co-Agency, also die Co-Gestaltungsfähigkeit, natürlich insbesondere der Lehrkräfte, ist sehr, sehr wichtig, weil jetzt geht es darum, und das ist auch das Ziel des Lernkompasses, dass die Lehrer und die Lehr äh, Lehrerinnen in der Lage sind, solche Lernräume zu gestalten, die analog, digital und natürlich auch hybrid funktionieren und dieses umfängliche, umfassende Lernen ermöglichen und auch in digitalen Formaten Beziehungserfahrungen zulassen und nicht nur das, das Stellen von Aufgaben und das Abfragen von Ergebnissen. Es gibt noch zahlreiche weitere Konzepte, die hier eingeführt und auch zusammengefügt werden. Wir wollen ja nur neugierig drauf machen, aber vielleicht gibt es noch was, was du hervorheben möchtest unter den weiteren Konzepten, die im Buch oder in dem. Sammelwerk vorkommt. Also was im Hinblick auf die 21st Century Skills besondere Bedeutung hat, sind natürlich die Transformationskompetenzen, also die Schaffung neuer Werte, die Innovationsfähigkeit, die Verantwortungsübernahme und den Ausgleich von Spannung und Dilemmata, Dilem also der Umgang mit Konflikten. Was ich aber besonders spannend finde, sind die Lerngrundlagen und zwar, das ist, versteht jeder, da geht es um die Rechen-, äh, die Lese- und die Schreibfähigkeiten, ähm, was aber auch schon heute auch in Deutschland bei vielen Kindern und Jugendlichen eine Herausforderung darstellt, die nicht immer in der Form gegeben sind. Interessanterweise gehört neben dieser Literalität inzwischen auch die digitale und die Medienliteralität, also auch die Datenliteralität, zu den Lerngrundlagen. Weil heute ist Lernen und auch ein aktives Gestalten und eine Teilnahme an der Gesellschaft ohne diese digitale und Datenliteralität nicht denkbar. Und daneben natürlich die emotionalen, sozialen Grundlagen, also sich als Teil einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft bewegen zu können, zu kooperieren und schlicht und ergreifend die psychische und die äh, körperliche Gesundheit. Und ich glaube, diese Lerngrundlagen, alleine das, wenn man das sicherstellen könnte für ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland, dann wäre eine Menge gewonnen und äh, auf diesen Lerngrundlagen baut dann die Entwicklung der weiteren Kompetenzen auf, die dann die Transformationskompetenzen erst zulassen. Alles Weitere kann man sich anschauen. Wenn man OECD Lernkompass 2030 googelt, ich würde gerne einen kurzen Bonustrack machen, mhm. nämlich woher kommt das eigentlich, wie ist das entstanden? 2015 äh, fragte sich die OECD, wie muss Lern heute aussehen, damit Kinder und Jugendliche vorbereitet werden auf eine ungewisse Zukunft, auf Probleme, die es noch gar nicht gibt. Und äh, hatte dann ins Leben gerufen, das äh, Projekt. Future of Education and Skills 2030, das dann seine Arbeit aufgenommen hat und in einer Zusammenarbeit von Bildungsakteuren und Akteuren aus der ganzen Welt, aus den verschiedenen Bereichen der, der, der, der Sphären von Bildung, nämlich von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, der Lehrer und Fortbildung, der Bildungsforschung und Wissenschaft der Zivilgesellschaft und natürlich auch den rahmengebenden, den Curricula gestaltenden offiziellen Stellen zusammenzuarbeiten, diesen Lernkompass, dieses Rahmenkonzept des Lernens, den der Lernkompass jetzt darstellt. Ganz kurz, wer ist aus Deutschland beteiligt? Äh, aus Deutschland gibt es auch von der KMK durchaus äh, ähm, Teilnehmende äh, dort, die als Beobachtende vor Ort sind und als äh, zivilgesellschaftliche Partner sind wir, das ist die Bertelsmann Stiftung, das ist die Deutsche Telekom Stiftung, ähm, Education Why, die Siemens Stiftung und wir Global Gods Curriculum dabei. Ganz herzlichen Dank für die ganze Arbeit und für das Interview, Kerstin Wilmanns. Ich danke dir.